Einen wunderschönen guten Tag. Auch heute haben wir wieder ein Musik macht Mut Gespräch und äh, eine Premiere dieses Mal ist, dass wir dieses Mal ein Duo zu Gast haben, nämlich die Leonie und die Clara von dem Duo Umme Block, Umme Block aus, aus München. Hallo ihr zwei. Hallo Tim. Hi, wir freuen uns. Wir haben uns ja schon so ein bisschen im Vorfeld über euren Sound unterhalten und äh, wir sehen jetzt ja auch euch hier im Proberaum äh, mit einer ganzen Menge Equipment. Was auffällig ist an eurem Sound, äh, das ist alles recht episch und recht weit angelegt, äh, erinnert teilweise an äh, Trip-Hop, Elektropop, pop Indie-Pop, äh, Indie-Rock, hat aber trotzdem auch so ein paar alte Einflüsse wie Pink Floyd und so und äh, das alles vereint ja eigentlich so als Duo, was natürlich schon auch eine Leistung ist und ähm, auch erstmal bewerkstelligt werden muss. Äh, wir sehen jetzt eine ganze Menge Zeug von euch hier auch schon rumstehen. Wie ist denn euer Equipment so aufgebaut äh, und äh, wie kommt ihr dazu, als Duo so einen Sound zu kreieren? Also, ähm, das Equipment hat sich eigentlich erst so im Laufe der Zeit ergeben. Also der Plan war, äh, wir wollten eigentlich mit der U-Bahn fahren können, also so eine ganz mobile… Zweit mit der U-Bahn. …so eine ganz mobile Kapelle, jeder hat ein, zwei Sachen untern, unterm Arm und äh, dann kam der Roland, also dieser wunderschöne Synthesizer, ja, der hier. kam dann dazu, äh, ein, ein, eine Gabe von Leonis Vater. Sozusagen ein, ein Erbstück, ein vorzeitiges. Genau. Und, äh, dann haben wir gesagt, ach komm, den nehmen wir jetzt mal zum Komponieren, dann suchen wir uns irgendeinen geilen virtuellen kleinen Synthesizer, der alles kann. Und dann sind wir relativ schnell drauf gekommen, dass nicht so klingt wie dieser Roland und damit war die U-Bahn-Fahrt erledigt, um es kurz zu sagen. Und des Weiteren ist, glaube ich, wichtig zu sagen, dass heute für uns eine Premiere ist und zwar, dass wir einen Laptop mit dir drauf äh, im, im Bandraum zu Gast haben, weil normalerweise machen wir alles weitestgehend live, es weitestgehend bedeutet, dass wir vorgefertigte Loops benutzen, aber kein Laptop, an dem praktisch alles zusammenläuft oder irgendwelche Backing-Tracks ablaufen. Genau, also, es ist, also die Instrumente sind nicht miteinander synchronisiert, was manchmal vielleicht ganz hilfreich wäre, aber was bei uns nicht der Fall ist, was aber auch eine schöne Chance ist. Ja, ich habe gerade noch überlegt, weil du gefragt hast, wie wir dazu kommen, so einen Sound zu machen. Ähm, eigentlich äh, machen wir schon super lang zusammen Musik, also wirklich seit wir Teenies sind und äh, haben unterschiedlichste Variationen äh, gehabt, also von Schulband über eben auch ganz klassisches Akustikduo. Ähm, und das haben wir länger gemacht und irgendwann war es so, ja, jetzt wollen wir mal was anderes probieren. Und wir fanden schon, ich glaube, diese, diese Art von Musik, wir wussten nicht am Anfang, dass das dann bei rauskommt. Ähm, und das ist einfach so ein bisschen die Summe aller unserer ähm, Hörgewohnheiten und natürlich aller Musik, die uns im, im Laufe unseres Lebens so beeinflusst hat. Und das ist ja wirklich komplett querbeet von Klassik bis Jazz, bis ähm, total der Pop, aber auch Soul, ähm, das irgendwie alles Mögliche dabei. Natürlich auch Rock ähm, und so die psychedelischen ähm, Momente der Musikgeschichte sind, spielen halt auch viel mit rein. Und äh, das ist dann so entstanden. Und wie Clara schon gesagt hat, wie dieses Equipment zu, also zu uns gefunden hat, würde ich fast sagen, ist gar nicht so gewesen, dass wir aktiv gesagt haben, wir brauchen das und das und ähm, das danach suchen wir jetzt, sondern es war eher so, aha, jetzt ist dieser Roland da, den nutzen wir mal. Wir hatten noch eine Leihgabe von einem Freund, ähm, hier stehen zwei ähm, novation mini -Noven. Ähm, da hatten wir eben am Anfang eine, die sehr viel verändert hat, weil wir da die Möglichkeit dann hatten, Sequenzen laufen zu lassen. Also Tonfolgen, die du einmal anschlägst und die sich dann immer wieder fortlaufend ähm, wiederholen. Oder dann ähm, schlägst du nochmal einen zweiten, dritten Ton an und dann verändert sich das dynamisch. Und das ist natürlich total hilfreich, wenn man als Duo auf der Bühne ist und eine Fläche und, und eine Weite erschaffen möchte. Und auch so einen sowas Rauschhaftes vielleicht so. Ne? Genau. Und, und dann kommt sozusagen eine zweite Mini-Nova dazu und dann sieht man jetzt nicht so gut, hinten steht noch eine E-Gitarre, die wird dann doch von mir bedient genau und Leonie äh, singt und ja, spielt und Synthesizer auf. und alles gleichzeitig und wir haben aber gesagt, wir wollen einfach nur zu zweit bleiben. Wir lieben Bands, wir finden es auch geil, mal mit Schlagzeug oder irgendwie sowas, aber wir haben die zwei Grundregeln bis jetzt nicht gebrochen und äh, dank euch... Jetzt hier äh, noch, noch bessere Ausstattung und äh, hier ist einiges an Kabeln los, deswegen passt das alles sehr gut. Ja, absolut. Und wir haben eben also zusätzlich zu diesen Synthesizern haben wir ähm, noch chaos was eigentlich auch Synthesizer sind, die wir aber eher als Beatmaschine nutzen. Ähm, genau, ich, ich hebe den mal hoch. Vielleicht kann man den sehen. Ja, der mhm. ist natürlich am Kabel dran. Das ist ein mini kleiner ähm, wunderschöner core chaos von wann? 2004. 2004 oder so, genau, ähm, hat Clara damals ersteigert. Das war auch ein, ein Tipp von einem Kumpel, der super gut sich auskennt mit ganz verrückten 9-Volt-Instrumenten. Und ähm, ja, irgendwann haben wir uns dann noch die Weiterentwicklung davon geholt, also der größere Kausillator mit mehr Möglichkeiten, wo man die Beats auch zerlegen kann in verschiedene Teile, der sich auch was merken kann, wo man eben eine Speicherkarte hat. Und ähm, ja, so, so hat sich das immer wieder erweitert und es wird sich auch noch weiter erweitern. Das können wir schon mal sagen, <lacht> schon noch. Äh, wir merken schon, wie wir auch manchmal an unsere Grenzen kommen, wenn man einfach merkt, oh jetzt hätte ich gerne noch einen Arm mehr oder besser zwei Arme mehr, was natürlich dann nicht geht. Ähm, genau, und da werden wir dann wahrscheinlich so mit dem Sampler arbeiten schon auch, ähm, aber eben wir wollen uns trotzdem von diesem Backing-Track-Modell also fernhalten, weil das eben dann einen so in so eine vorgefertigte Form presst. Was, also man kann natürlich super krass viel ähm, erschaffen mit Backing-Tracks und ich will das auch gar nicht in dem Sinne schlecht machen, weil ähm, wir kennen auch ganz viele Leute, die damit arbeiten und die einen super geilen Live-Auftritt haben und wo das einfach super funktioniert. Aber eben gerade in unserem Setup nur zu zweit und so ist es einfach auch so eine Challenge und ähm, tut der Musik auch gut irgendwo, finde ich. Ich habe irgendwie bei euch auch das Gefühl, dass äh, so, wenn ihr so erzählt, da, da ist einfach auch jetzt so eine Menge Emotionen drin, was jetzt so eure Instrumente betrifft und so, wie sich das alles so entwickelt, das, das macht für mich irgendwie alles so einen lebendigen Prozess bei euch aus und äh, diese Lebendigkeit, die spürt man halt auch einfach in der Dynamik eurer Musik. So, ne? Das ist nichts irgendwie so von der Stange, sondern das, das verändert sich die ganze Zeit und da, da passiert die ganze Zeit eine ganze Menge, obwohl ihr wie gesagt, einfach nur zu zweit seid. Aber trotzdem habt ihr da so eine riesige Bandbreite drin. Das finde ich echt unheimlich spannend. Was ist denn dann euch besonders wichtig an eurer eigenen Musik? Also eigentlich so die Grundregel von uns beiden ist ganz kurz gesagt, wir wollen, wenn wir Musik hören, von Musik überrascht werden in irgendeiner Form. Also ich finde eine Überraschung immer was ganz, ganz Tolles. Jeder liebt Überraschungen in welcher Form auch immer. Und ich finde es ähm, auch immer zum Beispiel total geil, wenn auf einmal ein unerwartetes Outro kommt oder sowas. Ich höre auch stellenweise einfach super gerne simple drei Verse, eine Bridge, fünf Refrain-Songs. Aber der Anspruch, ähm, den ich selber an mich habe oder wie an uns, ist immer dieses überrascht werden. Und meistens ist der Songwriting-Prozess auch so, dass wir denken, es sind vier Songs, weil das sind vier alleinstehende Ideen. Und irgendwann kommen wir drauf und das kann Monate dauern, hey, das ist ein Song. Der muss halt nur noch die richtigen Übergänge finden. Ja, genau, das stimmt. Ja, du hast schon recht. Also, so, das ist eigentlich so mit das Wichtigste, So der Überraschungseffekt und natürlich auch, ähm, ja, was ich eben auch total schön finde oder was mir eben auch wichtig ist bei unserer Musik, dass wir uns nicht beschränken auf, ähm, jeder Song muss zwei Minuten sein oder 2.15 fünfzehn oder drei ähm, damit der halt besonders oft irgendwie bei Spotify gespielt werden kann ähm, oder ja auch dieses, das... Oder im Radio. Genau, oder halt im Radio, ne? Also ich meine, unsere Songs sind einfach grundsätzlich eigentlich zu lang fürs Radio. Wir haben einen Song auf unserem Album, auf unserem Debütalbum, der im Radio gespielt wird, weil der halt drei Minuten 15 oder so ist oder 20 und ähm, alle anderen ist schwierig. So. Also es gibt ein paar Independent-Radiosender, die, ähm, die noch irgendwie sagen, egal. <lacht> ja. Aber natürlich, die kommerzielleren Radiosender interessiert es dann einfach nicht so. Da, da geht das, das ist das System. Und, aber das Schöne ist, dass wir uns da zumindest aktuell nicht von abhängig machen und es uns eigentlich dahingehend, ja, das ist dann halt so. Dann wird es halt nicht so im Radio gespielt. Aber es gibt viele Leute, die das sehr schätzen, dass die Musik auch Zeit haben darf und ähm, ja, und das ja. Schöne ist, das sind ja vor allem, was wir ja gar nicht gedacht hätten, also ich weiß noch, als wir angefangen haben mit der Musik, so wie sie jetzt ist, und ich habe meinen Eltern so die ersten Grobentwürfe gezeigt, da habe ich gesagt, boah, jetzt kann ich mir was anhören, weil mein, meine, meine Eltern sind ja halt auch Künstler und so, und ich habe gedacht, oh, die werden diese Synthi-Sachen und diese so ewigen Sequenzen einfach nur als nervtötend empfinden. Und dann war das so, oh, das ist total toll, und wow, ihr seid klasse, bleibt mal da dran. Okay. Und dann war es tatsächlich so, dass bei unserem Release-Konzert ähm, eigentlich Alter zwischen, keine Ahnung, Anfang 20 bis aber auch Mitte 60 da war und das ist halt extrem cool und da sind echt Leute, die so alt sind wie unsere Eltern, die wir noch nie gesehen haben und die sagen, oh Gott, das ist so Pink Floyd in modern oder keine Ahnung was oder ich fühle mich ja. in meine Jugend zurückversetzt und geil, dass ihr zwei Minuten Gitarren-Solo spielt und sowas und dann habe ich gedacht, okay, wir haben alles richtig gemacht, weil der Anspruch so war eigentlich nur, es muss uns gefallen, es muss eigentlich nur Leonie und mir gefallen und dass es jetzt mehr Leuten gefällt als uns beiden, das ist natürlich umso schöner. Und ja. jetzt geht es darum, sich halt treu zu bleiben sozusagen und so weiter zu das machen. Das stimmt, das stimmt. Aber das will ich auch noch mal unterstreichen. Ich finde es so schön, dass unser Publikum so durchmischt ist. Also wir sehen das wirklich ähm, und wir hören das auch ganz oft von unserem Team so. Ja, ist aber ihr ja, habt teilweise echt ein altes Publikum. Also nicht, nicht abmärkt gemeint, aber so, weil ne es oft einfach eher so ist, ähm, wenn Leute in unserem Alter Musik machen, vor allem Jungs. Männer, junge Männer, dann haben sie halt schnell, sag ich mal, ein jüngeres Publikum, auch von vielen Mädels. Das ist jetzt natürlich sehr Klischee-Denken, aber das ist bei uns natürlich jetzt gar nicht so. Wir haben nicht so die Groupies, ähm, aber wir haben halt wirklich von äh, jung bis alt oder sagen wir mal Anfang 20, würde ich es, genau, wie Clara gesagt hat, bis Mitte 60 hoch. Und das ist total schön, weil eben auf so einem Konzert einfach so zwei, drei Generationen zusammenkommen und zusammen eine gute Zeit haben und wir das irgendwie verbinden können. Das ist voll schön. Ja, also ich kann das auch nur bestätigen, ich gehöre jetzt auch nicht mehr zur ganz, ganz jungen Generation, sage ich jetzt mal. Und ähm, das, das merke ich auch, also der, der Sound spricht an und ich finde es total cool, dass, ich meine, jede Art von Musik hat ihre äh, Existenzberechtigung, ist auch alles in Ordnung. Voll. Aber dass gerade so ein, ja. so ein DIY-Gedanke und so ein Independent-Gedanke, wo man vielleicht manchmal in der heutigen Zeit so ein bisschen das Gefühl hat, es kommt vielleicht so ein bisschen zu kurz, äh, wenn es dann einfach auch jüngere Künstler gibt, die, die diese Fahne einfach hochhalten und dann auch noch Zuspruch kriegen und das dann auch noch aus verschiedenen Generationen. Das gibt auch irgendwie, finde ich, viel Hoffnung für, für die Musikszene so allgemein, ne? dass da auch wieder sowas nachkommt, was, was so diese vielleicht auch so ein paar Ideen, die es auch früher schon gab, so irgendwie auch weitertransportiert. Hat. Ja, voll. Ich habe gesagt, so in, in meinen Träumen, was ich extrem legendär fände, wäre so ein Festival. Aber ich meine, Festival ist ja wirklich so für die 16-Jährigen und so, warm wow, my party und keine Ahnung was. Ich fände es halt legendär, so ein Festival zu haben, wo halt äh, meine Eltern hingehen. So, Also ich fände es halt super geil, so ein so ein, so ein Festival, wo halt alle mindestens 50 sind. Das fände ich halt einfach nur noch cool. Weil warum sollen wir mit 50 nicht campen gehen? Ich würde safe nicht mit 50 auf irgendwie ein Festival gehen, wo ich weiß, oh, da das laut und da sind nur die 16-Jährigen, die nerven. Aber das, das wäre cool. Ich fände es richtig mhm. cool. wir spielen auf, Ich habe geträumt, so, wir spielen auf so einem Festival. Und alle so, was ist hier los? Warum kommen die ganzen Sachen? alten Menschen her, also, ja, die sind hier wegen um Block, das Black, sind unsere geht. Fans. das ist halt voll geil. Ja, ja, das stimmt, das ähm, gibt bestimmt Hoffnung und äh, da denke ich, wird auch noch viel passieren. Ähm, ich denke auch momentan, ich will jetzt gar nicht auf diese jetzige Zeit groß eingehen, ähm, aber ich meine, ich denke, viele werden jetzt auch so ein bisschen nachdenken und so vielleicht auch ein bisschen überlegen, was was man vielleicht auch so anders machen kann als in der Vergangenheit oder was gut gewesen ist. Und vielleicht kommen kristallisieren sich dann so ein paar Dinge raus, die dann auch für die Zukunft im positiven Sinn einfach prägend sind. Und auch äh, die Art und Weise, wie, wie Songs aufgebaut sind und geschrieben werden. Ähm, wie ist es denn da so bei euch? Wie funktioniert denn da bei euch das Songwriting? Also bei uns, ich würde fast vorschlagen, dass ich mich mal an so ein Synthie stelle, einfach weil es dann besser zu erklären ist. Ich würde jetzt mal so einen Songwriting-Prozess anhand von einem bereits geschriebenen Song darstellen. Nur, dass man sich auch ungefähr den nervlichen Pegel vorstellen kann, der da nach drei, vier Stunden hier drin herrscht. Genau, wenn ein Song noch nicht fertig ist und man einfach so rumspielt und stundenlang läuft irgendwie. Ja, also es geht meistens los, dass wir halt mit der Mininova rumzocken und dann... Und dann kriegt man irgendwann einen Sound, den man jetzt zum Beispiel extrem geil findet, so wie den. Und das ist jetzt so eine ganz typische Sequenz. Ich mache gar nichts mehr. Ich habe. Ne? Und dann, dass ein bisschen Abwechslung kommt. Und dann läuft es sozusagen. Und dann probieren wir weiter. Okay, was könnten wir noch tun? Jetzt habe ich natürlich sofort die Idee, was da jetzt draufgelegt werden muss. Und zwar der Flanger. Und der geht dann so. schon da ist so eine gewisse eine Spannung und jetzt fühle mich gerade wie bei so einem youtube Tutorial. Jetzt braucht ihr einen tollen Beat. Wir befinden uns <lacht> bei 80 BPM, wie bei jedem Oma Block Song. Und jetzt brauchen wir einen fetten Beat, der richtig reinhaut. So in etwa. Und dann muss die Leonie sagen. Ich will auch mitspielen und ich brauche ein paar geile Akkorde. gerade ja, weil die weil die ist ähm, relativ leise glaube ich vom Abnehmer her oder die Ich denke, man von... hat gute Vorstellung wie das alles das ist ja auch jetzt auch das das, das das das habe ich noch mal kurz abgebrochen weil jetzt ähm, hat man schon gemerkt also das ist so die Grundidee zum Beispiel das könnte man sagen, dass das jetzt ausreichen würde, weil es ist ja eine schöne Idee und eine coole Nummer, aber dann geht es darum, du hast die Kernidee, so das, was du am meisten feierst. Und es ist nicht gut, das dann hundertmal hintereinander zu machen, sondern das dann vielleicht zu sagen, das ist ein Highlight und dann muss es wieder weniger werden, damit man das auch als mehr empfindet. Und jetzt, ähm, wenn du Lust hast, würden wir dir einfach so das Grand Final von diesem Song einmal vorspielen. Ja, genau, der Song heißt Voiture, also Auto auf Französisch, Wagen auf Französisch. Und äh, falls jemand den sich dann im Anschluss mal <lacht> anhören möchte. Ähm, ja, wir machen einfach das Finale. Ja genau, das ist gut. Okay. Als Beispiel. Sehr schön, bravo. Ich denke, das macht auf jeden Fall äh, Lust auf mehr und äh, das, hoffen wir. das ist natürlich auch ein Sound, der eben auch sehr live lebt, sehr auf der Bühne lebt. Äh, es ist toll, dass ihr einen Tonträger habt und hoffentlich habt ihr auch noch viele weitere und wenn man das dann eben auch noch live er erleben kann, umso besser und dann ist natürlich jetzt auch die Hoffnung, dass es dann auch bald wieder losgeht, dass ihr auch wieder live spielen könnt und man euch auch live wieder erleben kann. Ne? Ja, das ja. hoffen wir wirklich sehr. Das fehlt uns durchaus. Ja. <lacht> wenn es vorbei ist, dann lernen wir uns mal richtig persönlich kennen. Auf genau. jeden Fall. Also da bin ich auf jeden Fall am Start, wenn ihr dann hier mal irgendwo in München oder in der Umgebung oder so mal ein Konzert ja. habt oder so, dann. Du definitiv gerne. Ja. <lacht> ja, wir freuen uns. Wir sind äh, richtig heiß drauf, wieder live zu spielen. Und ähm, wir haben jetzt auch so in der Corona-Zeit äh, dreimal so einen Livestream gemacht und das war auch besser als nichts, sag ich mal. Ne? Es ist so, man hat wieder das Gefühl, okay. Und könnten wir jetzt gar nichts mehr spielen, glaube ich. <lacht> ja. ähm, und, aber natürlich ist es was anderes. Man hat einfach nicht die Resonanz und diese Rückmeldung vom Publikum und es fehlt einfach diese Energie und eigentlich fehlt alles. Es ist wirklich nur, nur so, dass man, man weiß, man weiß, da sind Leute draußen, die schauen gerade zu, aber so richtig... Spüren tut man es ja nicht, deswegen ähm, ja, live ist live. ist Dann doch irgendwie recht gehabt. <lacht> Stimmt, dem muss ich mal eine Mail schreiben oder ihn ja, anrufen genau. und ihm einfach sagen: Scheiße, das ist schon mal gewusst. Ich hätte niemals gedacht, dass wir ein Opus als Schlusswort haben werden, aber umso witziger ist das Ganze und äh, ich wünsche euch. Wie gesagt, alles Gute, gute Gesundheit und dass das alles äh, toll weiterläuft für euch, dass ihr jetzt die Zeit nutzen kommt, um neue Ideen zu entwickeln, vielleicht noch ein bisschen Zeug anzuschaffen. Da seid ihr ja gerne immer damit dabei, wie man gehört hat. Und äh, genau, da machen wir das einfach so, dass wenn ihr dann wieder auf der Bühne steht, dann treffen wir uns mal persönlich. Ja, yes, sehr, sehr schön. gerne. Das machen wir. Alles Vielen schön. Dank. Danke. Ich euch alles Gute. Ja, dir, dir auch. auch. <lacht> tschüss. Tschüss.